Jo Freunde, ich bin Parasit, das ist. Kid Vex. Wir wollen zu euch heute reden wegen einem wichtigen Punkt. Sobald die FPÖ in einer Regierung drin sitzt, müssen wir was tun. Faschismus darf nicht zum Normalzustand werden. Tag X willkommen, wir sehen uns bei der Demo. Alles Liebe, Antifaschister-Baby. Komm! Aus auf die Straße, halt! Right?